Gut, schönen guten Abend, herzlich willkommen. Ich begrüße euch und Sie zur Veranstaltung 50 Jahre nach 68, was bedeutet Internationalismus heute? Ich freue mich dazu, zwei Gäste begrüßen zu dürfen: KD Wolf und Boris Kanzleiter. Kadi Wolf ist 1943 in Marburg geboren und war von 1967 bis 1968 der erste Vorsitzende des Sozialistischen Deutschen Studentenbundes. 1970 gründete er den Verlag Roter Stern und später den Strömfeld Verlag, der vor allem durch seine historisch-kritischen Editionen der Gesamtwerke von Hölderlin, Kafka, Robert Walzer, Trage, Kleist bekannt war. Für dieses bedeutende verlegerische Wirken erhielt er 2009 auch das Bundesverdienstkreuz. Herzlich willkommen, Kadi Wolf. Viel wichtiger war nicht das Bundesverdienstkreuz. Hat mich ja niemand gefragt, ob ich das haben wollte. Viel wichtiger war, dass die Universität Basel, also im Ausland, mir vor drei Jahren einen Ehrendoktor verdient hat, obwohl ich nicht ein einziges Examen gemacht habe. <lacht> Okay. Und auf der anderen Seite begrüße ich ähm, Boris Kanzleiter. Boris Kanzleiter ist ein Jahr nach 1968, nämlich 1969, in Stuttgart geboren. Er studierte deutsche Literatur und Altamerikanistik an der FU Berlin und in Mexiko wo er 1994 die Zapatistische Bewegung in Chiapas unterstützte und Mitglied der Mexikogruppe beim FDCL war. Nach erfolgreicher Promotion zum Thema 68 in Jugoslawien baute er ab 2009 das Büro der Rosa-Luxemburg-Stiftung für Südosteuropa in Belgrad auf. Seit Juni 2016 ist er nun Direktor des Zentrums für internationalen Dialog und Zusammenarbeit der Rosa-Luxemburg-Stiftung. Auch dir herzlich willkommen. Mein Name ist Hannah Fennig. ich bin Mitarbeiterin im besagten Zentrum für Internationalen Dialog der Rosa-Luxemburg-Stiftung und ich freue mich heute mit euch beiden ins Gespräch darüber zu kommen, was Internationalismus heute, 50 Jahre nach 68, bedeutet. Dabei werden wir natürlich mit dem Vietnam Vietnamkongress beginnen und erfahren, welche internationalistischen Impulse von 68 ausgingen. Anschließend interessiert mich, wie ca. 25 Jahre später, Mitte der 90er Jahre, internationale Solidarität durch die zapatistischen Bewegungen in Chiapas verstanden und auch beeinflusst wurden. Und schließlich fragen wir uns, wie ein neuer Internationalismus in der heutigen Welt aussehen kann. Ich würde Sie euch bitten, eure Zwischenfragen oder Kommentare zunächst zu sammeln. Wir werden im Anschluss an das Gespräch noch etwa 20 Minuten Zeit haben, um Fragen aus dem Publikum aufzugreifen. Die Veranstaltung wird aufgezeichnet, aber so wie ich das sehe, sozusagen hier vorne das Podium. Gut, dann genau heute, vor 50 Jahren, am 17. Februar 1968, äh, 1968 eröffneten Sie im Alter von 25 Jahren als Vorsitzender des SDS den Vietnam Kongress. Auch wenn ich selbst damals noch nicht geboren war, habe ich eine ganz gute Vorstellung von der damaligen Szenerie, äh, da ich zufällig ungefähr vor zehn Jahren in dem Bernd Eichinger Film der Bader-Meinhof-Komplex als Komparsin ähm, im TU Audimax saß und auf Anweisung des Regisseurs Ho Ho Ho Chi Minh rufen sollte. Allerdings bedurfte es noch einiger technischer Tricks, um diese 500 Komparsen, dieses revolutionäre Gefühl zu vermitteln, der über 5000 Teilnehmenden. Darum nun an dich die Frage, ähm, wie hast du diesen Kongress damals empfunden? Was waren für dich die wichtigsten Rednerinnen? Welche Reden und Impulse sind dir in Erinnerung geblieben? Und was würdest du als prägend bezeichnen? der Vietnamkongress in Westberlin im Februar 1968 hat verschiedene Seiten. Einerseits waren wir durch die Zusammenarbeit mit 40 oder 50 Studenten und Jugendorganisationen aus der ganzen Welt so stark geworden, dass der Westberliner Senat, der die Veranstaltung und die Demonstrationen eigentlich verbieten wollte, das dann tatsächlich nicht konnte. Das war sozusagen die eine Ebene. Und das andere war das speziell im Westberliner SDS entwickelte Konzept. Da hatte Rudi Dutschke zusammen mit Christian Semmler ein sogenanntes Internationales Forschungsinstitut, Infi, gegründet. Und äh, dieses Institut hatte die Parole ausgegeben, die dann auch Rudi Dutschke in seinem Hauptvortrag ausführte und das als Parole richtig lancierte, vom Protest zum Widerstand. Und dann, Sie erinnern sich an die Fotos, die große Parole von Che Guevara, die Aufgabe des Revolutionärs ist es, na? Revolution zu machen, das wissen Sie doch. Die, die äh, Parole vom Protest zum Widerstand, je länger es her ist, desto mehr äh, finde ich sie höchst problematisch. Und zwar vor allem deshalb, weil sie alles, was wir in den Jahren davor schon gemacht haben, auf eine ganz extreme Weise entwertet. Äh, zusammen mit Burkhard Blüm vom Frankfurter SDS und Raimund Reiche, mein Vorgänger als SDS-Vorsitzender, hatten wir schon 1965 angefangen, zum Beispiel amerikanische GIs, die nicht nach Vietnam gehen wollten, äh, zu unterstützen und ihnen zu helfen, zu desertieren und nach, nach Schweden sich zu schmuggeln. Das war keineswegs bloß Protest, das war wirklich Widerstand und das war ein Widerstand, der auch von äh, der amerikanischen Armee und von der Generalbundesanwaltschaft, wie wir später äh, hörten, auch durchaus ernst genommen wurde. Ich bekam Anfang der 80er nämlich eine Mitteilung vom Generalbundesanwalt. Da wurde mir also mitgeteilt, dass seit 1967 alle meine Telefone abgehört worden waren, weil ich das NATO-Truppenstatut verletzt hatte. Und wenn man die Rede von Rudi Dutschke beim Vietnamkongress anguckt und äh, sieht, wie er ein Zerschlagen der NATO verlangt, dann äh, ignoriert das völlig, dass wir mit dieser Kampagne zur, zur Unterstützung der GIs, die nicht nach Vietnam gehen wollten, längst dabei waren, äh, die äh, äh, NATO zu unterlaufen. Wie haben Sie das konkret gemacht, die Unterstützung der GIs, die desertieren wollten? Ach, das hat Spaß gemacht. Wir, wir, wir haben kleine Aufkleber gemacht und damit gingen vor allem die blonden Mädchen aus dem SDS in die amerikanischen Kneipen. Vor allem im Bahnhofsviertel in Frankfurt zum Beispiel. Es gab auch noch ein paar andere. Und dann wurden diese kleinen Zettelchen ins Klo geklebt. Und da stand dann, don't go to Vietnam, if you don't want to go to Vietnam, die Telefonnummer der Kontaktperson vom SDS oder vom Aster. und dann wurden die Leute von einer Station zur anderen immer mit dem Auto erst von Frankfurt nach äh, Göttingen und von Göttingen äh, nach Hamburg und von Hamburg nach Kiel und von Kiel nach Schweden. Und auch bei, auf der Fähre gab es dann keine Probleme? Nein, das war ganz interessant. Die, die GIs die bekamen eine Art Truppenausweis, mit dem konnten sie ohne weiteres halblegal nach Schweden fahren. Und jedenfalls, jedenfalls, als sie auf das Schiff auf die Fähre dann kamen, da war dann schon keine deutsche und keine amerikanische Kontrolle mehr, sondern da kam dann nur die schwedische Kontrolle. Und die Schweden haben denen sofort Asyl gegeben. Wenn man anguckt, was in Schweden jetzt in den letzten Jahren los ist dann wundert man sich, wo sind denn eigentlich die Schweden alle hin, die damals den amerikanischen GIs geholfen haben, nicht nach Vietnam zu gehen. Nochmal zurück zum Vietnamkongress. Der Wendepunkt des Vietnamkrieges durch die TET-Offensive war bei der Organisation des Kongresses ja noch nicht abzusehen. Das war ja erst zwei Wochen vorher. Welche Debatten haben denn euch im Vorfeld bewogen, einen solchen Kongress in der Größe zu organisieren und sozusagen so breit aufzustellen? dass der Kongress so groß werden würde, das haben wir nicht gewusst. Wir haben halt das, was wir konnten, versucht zu machen. Und äh, vor allem gerade der Westberliner SDS, die haben also mit dem Bundesvorstand nur relativ moderat zusammengearbeitet. Äh, auch dass ich den Kongress dann eröffnet habe, das war sozusagen eine Art Zugeständnis, des Westberliner SDS, der sich ja eigentlich viel unabhängiger gefühlt hat. Ich weiß nicht, ob Sie es wissen, aber es war ja tatsächlich so, dass im Westberliner SDS, und wie reell das genommen wurde, kann man schwer sagen, aber geredet wurde, jedenfalls explizit so, die Vorstellung entstand, man könnte Westberlin zu einer unabhängigen UN-Stadt machen, die dann als Leuchtturm gewissermaßen im äh, äh, staatssozialistischen Osten leuchten würde und äh, den ganzen Osten und den ganzen Westen zum Zusammenbruch bringen würde. Das, das, das glaubt man nicht, dass so kluge Leute wie Rudi Dutschke äh, oder äh, Christian Semmler oder äh, Wolfgang De Fevre, äh, dass die so wirklich diskutiert haben, aber das haben die ganz ernst gemeint. Das war ganz erstaunlich. Als ich im Frühjahr 1979 als erster Deutscher nach Bert Brecht zum Unamerikanischen Ausschuss des amerikanischen Senats vorgeladen wurde, da habe ich mich am Abend vorher mit Meschkat und Eckhard Krippendorf in New York getroffen und meine Rede vorbereitet. Und da erzählten sie mir auch nochmal, dass im Berliner SDS doch immer noch die Konzeption ganz stark wäre, dass äh, West-Berlin der Leuchtpol werden sollte, von dem aus Westeuropa äh, den Ost-, ganz Osteuropa aufrollen sollte. Ähm, auf Schöne Vorstellung. Nicht wahr? Auf dem Kongress waren ja 44 Delegationen aus 14 verschiedenen Ländern und die Solidarität mit der vietnamesischen Revolution wurde eben auch klar als Teil der sozialistischen Weltrevolution verstanden, die auch gesagt hast, mit der sich die Studentenbewegung solidarisierte. Welche Strategien habt ihr denn als SDS gehabt mit genau dieser internationalistischen Ausrichtung? Also du hast gesagt, es war nicht so groß geplant, aber ihr habt ja doch sehr breit und weit eingeladen aus 14 verschiedenen Ländern. Was war sozusagen der Hintergrund dazu? Ich glaube, wir haben noch viel mehr Leute eingeladen. Wir haben so viele Einladungen äh, verschickt, wie wir überhaupt nur, wir überhaupt nur konnten. Ne? Und wer dann wirklich im Endergebnis gekommen ist, das war eigentlich mehr oder weniger dann eine Überraschung. Und äh, der SDS hatte ursprünglich ja äh, im Wesentlichen äh, Arbeitsbeziehungen und Kontakte äh, zu den linkssozialdemokratischen Jugendverbänden so wie der SDS ursprünglich ja mal der linkssozialdemokratische Studentenverband der SPD gewesen war. Also so hatten wir Kontakte nach Norwegen, nach Schweden, nach Dänemark, nach äh, Belgien und Ameri äh, äh, Frankreich und so weiter. Und äh, dann kamen auf einmal nicht nur diese Verbände, sondern mindestens drei verschiedene trotzkistische Gruppen aus Frankreich und äh, äh, äh, äh, mindestens vier verschiedene Sortengruppen aus Japan, also wenn jetzt gesagt wird, es waren 40 Delegationen insgesamt da, ich glaube, das ist nicht genug, es waren schon noch viel mehr, aber die wurden natürlich nicht alle bezählt, gezählt und äh, äh, wenn aus Japan drei trotzkistische Gruppen kamen, dann haben wir gesagt, es sind Trotzkisten aus Japan auch da okay. und, äh, bei den Trotzkisten weiß man ja sowieso nie, wie viel es davon gibt, ne? Aber es war schon klar, dass es sozusagen diese Solidarität international aufgestellt und sozusagen international auch weiter verfolgt werden sollte, oder? Ja, wo, wobei wir schon äh, das Wichtigste fanden, dass die Opposition in den USA selbst auch sich verstärkt hatte. Äh, und wenn man sieht, wie die Opposition, die demokratische, radikaldemokratische Opposition in den USA, das schließlich gar geschafft hat, die Mehrheitsverhältnisse innerhalb der USA zu kippen. Das, da, da, da hat unsere Unterstützung für diese amerikanische Protest- und Bürgerrechtsbewegung eigentlich dazu beigetragen, dass die Vietnamesen den Krieg wirklich gewinnen konnten. War von den Amerikanern auch jemand mit dabei? Oh ja, mhm. da waren Leute von SNIC, also Student Nonviolent Coordinating Committee, die waren da und die äh, Bernadine Dorn vom Students for Democratic Society, die mich dann später zu meiner Rundreise 1969 nach USA eingeladen hat. Und ich bleibe dann noch kurz dabei, wie wurde das sozusagen von diesen internationalen Gästen denn dann weitergeführt? Gab es dann auch Impulse danach in den jeweiligen Ländern? Oder was waren sozusagen, wie wurde das weitergeführt? Das, das hatte es ja sowieso schon gegeben. Die amerikanischen Demonstrationen gegen den Krieg in Vietnam hatten, glaube ich, am 21. Oktober 1967 schon zu internationalen Demonstrationen aufgerufen. Das war die erste große Demonstration, die das Pentagon damals umzingelt hat. Und äh, da waren überall in Westdeutschland Demonstrationen und auch Demonstrationen in Paris und in äh, Kopenhagen und in Stockholm und in Oslo. Ähm 1968 waren, gab es ja wenige Länder außerhalb dieser Blockkonfrontation, die ja maßgeblich und prägend für diese Zeit war. Du hast eine Dissertation zu 68 in Jugoslawien geschrieben. Damals war das ja ein Land, was eine besondere Rolle in der Bewegung der blockfreien Staaten hatte. Wurde auch dort diese Solidarität mit der sozialistischen Revolution geteilt oder welche Debatten waren da die prägenden? Ja, ähm es ist tatsächlich interessant, dass der Vietnamkrieg auch in Jugoslawien der äh, Anstoß war für die Entwicklung einer studentischen Protestbewegung. Und zwar 1966 äh, gab es die ersten Straßenschlachten auch in Belgrad vor dem äh, us amerikanischen Konsulat. Äh, Studierende haben protestiert gegen den äh, Vietnamkrieg und haben die jugoslawische Regierung, die zu dem Zeitpunkt äh, balancierte zwischen Ost und West in diesem äh, Blockkonflikt, dafür äh, verantwortlich gemacht und angeklagt, dass sie äh, zu stark kollaborierte mit dem US-Imperialismus und haben sich sozusagen auf die äh, Seite Vietnams gestellt äh, gegen die eigene äh, Politbürokratie, die man an der Macht sah, äh, die eben zu stark äh, Kompromisse eingegangen äh, ist mit dem westlichen Imperialismus. Daraus hat sich dann später eine große Studentenbewegung entwickelt in Jugoslawien, die im Juni 1968 kulminierte in der Universitätsbesetzung in Belgrad. Da wurde die Rote Universität Karl Marx proklamiert und ausgerufen, also eine Universitätsbesetzung. Und es gab sehr viele andere Aktionen auch in anderen Landesteilen Jugoslawiens. Was, glaube ich, aus... Meiner Sicht sehr wichtig ist es zu betonen, der Internationalismus dieser Bewegung. Und das ist, glaube ich, das, was wirklich die Verbindung schafft, sozusagen quer zu den unterschiedlichen Orten, an denen sich 68 artikuliert hat. Ich glaube, der Historiker Immanuel Wallerstein hat 68 als eine Weltrevolution bezeichnet. Und ich glaube, das ist ein richtiger Begriff für diese Bewegung. Es war eine internationalistische Bewegung, die auf sich Bezug genommen hat, also an den unterschiedlichen Orten, aber hat sich eben artikuliert an unterschiedlichen Orten der Welt in unterschiedlicher Form. Es gab einerseits in Osteuropa Bemühungen um eine Demokratisierung des Sozialismus, also der Prager Frühling, auch die weniger bekannten Proteste in Polen, die in Polen selbst eine wichtige Rolle gespielt haben, eben auch die Proteste in Jugoslawien. Es gab dann in den westlichen Ländern äh, die Studentenproteste, die ja äh, nicht nur begrenzt waren auf Studierende in Frankreich, äh, auch der äh, große Generalstreik in vielen anderen Ländern, auch in Italien, also eine, eine Mobilisierung sozusagen, äh, die sich gewendet hat gegen Kapitalismus äh, und Imperialismus und eben auch in den äh, Ländern des sogenannten Trikons, um in der Terminologie äh, der Zeit zu so bleiben, äh, die antiimperialistische äh, Revolution gegen den äh, Imperialismus und äh, das hat alles gleichzeitig stattgefunden und aufeinander Bezug genommen. Und ich glaube, das ist äh, aus heutiger Sicht äh, auf jeden Fall ähm, wichtig, dass man äh, 68 trotz dieser ganzen nationalen Unterschiede immer noch als globale Protestbewegung in erster Linie äh, einfach begreift. Gab es da eigentlich auch zu Bezüge also vom STS zu Kräften in der DDR und wie sahen die aus, beziehungsweise nach Osteuropa? Das war ja nicht so einfach in dieser Zeit. Nach Osteuropa, nach Prag. Nach Prag. Also äh, Rudi Dutschke ist ja in der Woche vor dem Attentat äh, auch in Prag gewesen und hat Kontakte gehalten zur äh, studentischen Protestbewegung in Prag, die äh, den Prager Frühling sozusagen noch vorantreiben wollten. Zu den Polen hatten wir damals noch gar keine Kontakte und in die DDR, da gab es Kontakte zu jemanden wie Wolf Biermann und auch in den Diskussionen, die wir mit möchte gern kommunisten von der verbotenen DKP, KPD, die wir mit denen führten, da haben wir dann immer gesagt, wer hat mehr Kommunisten ermordet, Hitler oder Stalin, was ist denn mit Wolf Biermann los und dann war die Diskussion schon zu Ende und äh, der, die Diskussion um den Prager Frühling, die hat sich in den Jahren äh, drauf äh, ganz interessant äh, entwickelt und die äh, die äh, westdeutsche Studentenbewegung hat sich dabei eigentlich schon vollkommen gegenseitig aufgerollt und gespalten. Äh, da äh, hat Fidel Castro, äh, der eine oder die andere von Ihnen wird sich erinnern, eine vierstündige Rede gehalten und den äh, Angriff des Warschauer Pakts und der Sowjetunion auf die Tschechoslowakei äh, gerechtfertigt. Und dann gab es tatsächlich... Ein Grüppchen von ehemaligen SDSlern in Frankfurt, die sofort die Rede von Fidel Castro übersetzten und auf Deutsch verbreiteten mit einem Vorwort, ausgerechnet von Hans-Jürgen Kral. Äh, wenn heute über Hans-Jürgen Kral gesprochen wird, denkt man nicht, dass er äh, in so einer Situation damals es für nötig gehalten hätte, die Entwicklung zum Prager Frühling in der Weise eigentlich hinterlistig anzugreifen. Und äh, da, da merkt man aber auch, dass der Schwung, der in die Studentenrevolte vorher äh, geführt hatte, dass der anfing sich zu zersplittern und in alle möglichen Sekten und äh, Ersatzparteien sich auflöste. Du hast ja gerade schon angedeutet, viele deiner Wegefährten haben sich in den folgenden Jahren auch entweder politisch radikalisiert oder haben den Marsch durch die institution des Establishment begonnen. Du hast bereits 1970 den Verlag Roter Stern gegründet und kritisch-historische Ausgaben deutscher Autoren herausgegeben. War dies deine Art sozusagen die politische Arbeit weiterzuführen oder war das eher sozusagen eine Abwendung von den konkreten politischen Kämpfen? Na, ich musste mir ja überlegen, was ich mache. Ich hatte äh, auf einmal 38 große Strafverfahren für Demonstrationsaufrufe. Und äh, ich war ganz erleichtert und entzückt, weil ich wusste, Rechtsanwalt kann ich jetzt nicht mehr werden, muss ich auch nicht mehr. Und äh, dann habe ich also meinen Verlag gegründet. Und äh, am Anfang war das aber keine Hauptarbeit von mir, sondern das, da machten wir halt Propagandabroschüren, für die politischen Projekte, an denen wir arbeiteten. Also Broschüren für die Black Panther und eine Zeitschrift Erziehung und Klassenkampf für linke Lehrer und linke Sozialarbeiter und so. Und nach ein paar Jahren hat mein Freund Micheleiner und ich uns hingesetzt und haben überlegt, wollen wir diesen Verlag eigentlich weitermachen, wollen wir was soll unsere Rolle dabei sein, wollen, wollen wir noch mal was anderes lernen oder wollen wir uns immer weiter selbst instrumentalisieren. Und äh, dann haben wir beschlossen, äh, wir machen jetzt nur noch Bücher, die wir selber kaufen würden. Das klang damals kühner, als es heute klingt. Und äh, dann haben wir, tja, mehr oder weniger zufällig, äh, einen Werbegrafiker in Kassel kennengelernt, D.E. Sattler, der schrieb mir auf ein Buch, was ich ihm geschickt habe, er könnte uns beweisen, dass alle bisherigen Hölderlin-Ausgaben den Text des Dichters verstümmeln, entstellen und zensurieren. Da sind wir ins Auto gestiegen nach Kassel und haben ein halbes Jahr lang mit ihm die Anschriften angeguckt und überlegt, wie man das machen kann und haben dann äh, den Schlüssel gefunden, dass man eine, Handsch eine Handschrift, die im Entwurfsprozess ist, als Faximile abbilden muss und dazu äh, eine diplomatische Umschrift macht. So was hatte es vorher noch nicht gegeben. Und es war auch nicht voraussetzungslos, das äh, Hölderlin-Stück war schon erschienen, das berühmte Buch von Pierre Berthaud über Hölderlin als Jakobiner war schon erschienen. Und äh, wir merkten auf einmal, es wird Auseinandersetzung geben über den Zugang zu den Handschriften. Und es hat uns wirklich toll Spaß gemacht, dass wir merkten, eben können wir ein Stück Kulturbetrieb, dem bürgerlichen Kulturbetrieb, Entreißen. Wie wurde das denn von deinen politischen Weggefährten wahrgenommen? Haben die dich dabei unterstützt oder war das, wurde das eher kritisch gesehen? Hast du die Debatten weiter verfolgt oder mitgestaltet? Ja, die Debatten waren interessant. Einerseits gab es Leute, die uns als Verräter denunzierten, weil wir Hölderlin wichtiger fanden als die portugiesische Revolution. Dabei hatte ich über das Verhältnis von Hölderlin und die portugiesische Revolution noch nie mich geäußert. Und die wussten auch nicht, dass ich mich für Portugal interessiert habe und eigentlich Portugiesisch gelernt hatte, weil ich damals noch gedacht hatte, eigentlich müsste man auswandern. Aber als dann die Studentenrevolte anfing, da wusste ich, ich konnte in Deutschland doch bleiben, ne? Aber die Leute, die dachten, sie können die portugiesische Revolution gegen mich und meine Hölderlin-Ausgabe ausspielen, das war schon sehr trollig. Na und äh, es gab dann auch Leute, die gemerkt haben, wir nehmen uns ein Stück Kulturgeschichte und ein Stück Tradition, das zu uns gehört. Hölderlin war ja Linker oder Jakobiner oder sowas ähnlich, sowas wie ein deutscher Jakobiner. Und natürlich äh, konnten wir vorher nicht wissen, was dann wirklich sehr seltsam war, dass es wirklich buchstäblich Hunderte von Germanistikstudenten gegeben hatten, die eigentlich über Hölderlin promovieren wollten. Und die Promotion schlugen alle irgendwie fehl und die brachen ihr Studium ab oder beendeten es, beendeten es irgendwie und wurden alle Föton-Redakteure, buchstäblich Hunderte. Und als wir mit Hölderlin anfingen, Sie können sich das nicht vorstellen, da kriegten wir innerhalb von wenigen Monaten buchstäblich Hunderte von Anrufen, wo diese Journalisten uns dann sagten, Jetzt begreifen wir es. Natürlich ist es Quatsch, über Hölderlins Entwürfe zu schreiben, wenn man nicht den richtigen Text hat. Und die bisherigen Ausgaben hatten nicht den richtigen Text. Ich komme jetzt auch nochmal zurück zum Internationalismus. Ähm ich malte in Ostberlin in Mitte der 80er Jahre bei Pioniernachmittagen Sonnenblumen für die Befreiungsbewegung in Nicaragua. Und auch in Westdeutschland waren die internationalistischen Solidaritätsinitiativen, die in den 70er Jahren entstanden sind, vor allem durch die Hoffnung auf eine globale Emanzipation durch nationale Befreiungsbewegung in den Ländern des Südens geprägt. Doch die Perspektiven dieses Internationalismus wurden spätestens mit dem Epochenbruch von 89 oder der Wahlniederlage der Sandinisten 1990 zerstört. Nach diesem angeblichen Ende der Geschichte gab es nur mit den zapatistischen Aufständen, der, die 1994 in Chiapas begannen, wieder einen neuen Hoffnungsschimmer für linke politische Bewegungen. Boris, du warst zu dieser Zeit in Mexiko, hast da studiert und bist direkt nach Chiapas gefahren. Wie hast du dies vor Ort erlebt? Mit welchen politischen Eindrücken bist du dann zurückgekehrt und was ist dann passiert hier in Berlin? Ich habe ähm, Anfang der 90er Jahre begonnen, hier in äh, Berlin zunächst äh, zu studieren, habe auch die Wende ein bisschen äh, mitbekommen aus westlicher Perspektive, aber habe auch ähm, mich sehr interessiert für die ähm, äh, Entwicklung innerhalb der DDR und habe teilgenommen an, ähm, an der großen Demo, zum Beispiel am 4. November 1989 und hatte so ein bisschen äh, diese ganze Entwicklung in der DDR, den Zusammenbruch des Sozialismus, ähm, das war für mich einschneidend für die Politisierung eigentlich in, äh, in der Zeit. Und es war eine große Niederlage für jemanden, der links steht, obwohl ich äh, eine sehr kritische Haltung natürlich zum äh, Staatssozialismus hatte. Wir saßen hier Anfang der 90er Jahre in Berlin rum, in Kreuzberg hauptsächlich. Wie alle Schwaben bin ich natürlich nach Kreuzberg gezogen, äh, vielmehr dann auch, auch nach Pankow und Prenzlauer Berg und waren alle sehr frustriert äh, über die Niederlage des Sozialismus und die Perspektivlosigkeit der Weltrevolution äh, aus dem Grund bin ich dann, äh, nicht nur aus dem Grund, aus manchen anderen Gründen, zum Beispiel meiner damaligen Freundin auch, bin ich dann äh, nach Mexiko gezogen Ende 1993 und wollte eigentlich äh, die Geschichte der deutschen Antifaschistinnen und Antifaschisten, die in Mexiko im Exil waren während dem Nationalsozialismus untersuchen. Darunter sehr äh, wichtige äh, Funktionäre auch der KPD, wie Paul Merker, der ein bisschen... Ähm, in der Oppositionsstaat sozusagen, innerhalb des KPD-Exils, aber auch Anna Segas und äh, viele andere äh, deutsche Antifaschisten und Antifaschisten, die in de, nicht in die USA gekommen sind, aber eben nach Mexiko, weil Gustav Regler, Gustav Regler zum Beispiel, weil Mexiko, also Lázaro Cárdenas, der damalige Präsident Mexikos, ein Asylangebot gemacht hat an Antifaschisten aus Europa. Auch die Spanienkämpfer sind zum großen Teil nach Mexiko, auch Leo Trotzki war ja dann in Mexiko. Das war eigentlich das Thema meiner, äh, meiner Magisterarbeit, die ich damals schreiben wollte. Und dann äh, ging am 1. Januar 1994 die Revolution äh, los in Mexiko. Hatte ich nicht erwartet. Ich kannte das Land ja kaum. Aber war natürlich voller Hoffnung, dass jetzt ich zufälligerweise auf dem richtigen Fleck bin, äh, um jetzt doch noch in den Genuss zu kommen, äh, an der Revolution teilzunehmen. Und... Ähm, bin natürlich dann damals mit meinen Freundinnen und Freundinnen, die ich ziemlich schnell gefunden hatte in Mexiko, nach Chiapas gefahren als Journalist und als Aktivist und habe versucht, dort in Kontakt zu kommen mit den zapatistischen, aufständischen. Wir haben Solidaritätsaktionen gemacht, Konvois dahin gefahren und so weiter. Das war alles nicht so gefährlich, wie sich das anhört, weil schon nach wenigen Tagen... Auseinand militärischen Auseinandersetzungen ja dann Waffenstillstand war und es auch möglich war, in die zapatistischen Gebiete einzureisen, ohne dass man da eine, in irgendeiner schwerwiegenden Gefahrensituation war. Wichtig war dann, dass die Zapatisten einen Aufruf gestattet haben, dass man sie nicht nur dadurch unterstützen soll, Humanitäre Hilfe zu leisten, sondern dass wir bitte zurückgehen sollen, äh, wo wir herkommen, äh, um dort sozusagen politisch aktiv zu werden und äh, eben äh, die Verhältnisse umzuwerfen äh, äh, in den Ländern, sozusagen äh, aus denen, also die ganzen Internationalistinnen und Internationalisten kamen, die teilgenommen haben, zum Beispiel an dem ersten großen zabbatistischen äh, Treffen im August 1994 äh, in der Selva Lacandonas. Also Subkommandant Markus hat. Das dort auch wirklich so explizit gesagt. Und wir haben in Berlin dann äh, eine Mexiko-Gruppe gegründet im FDCL, im Mehringhof, und haben versucht, äh, Solidaritätsarbeit zu entwickeln. Die Zapatisten haben damals einen Aufruf dann gestartet und haben gesagt: Wir wollen äh, als internationalistische Bewegung uns entwickeln und einen intergalaktischen Kongress organisieren mit Linken weltweit. Und ähm, wir haben für diesen intergalaktischen Kongress, der dann tatsächlich stattgefunden hat im Sommer, 96, im Frühjahr 96, ein großes Vorbereitungstreffen gemacht im Mehringhof, äh, Treffen gegen äh, Neoliberalismus und für eine menschliche Gesellschaft hieß das. Das war also direkt sozusagen der Aufruf der EZL Endes zu organisieren in Berlin. Und da kamen tausend Leute aus ganz Europa, das war das europäische äh, Vorbereitungstreffen und danach gab es eben den sogenannten Intergalactico, den großen ähm, Kongress in Chiapas und da haben sich sehr sehr viele Menschen versammelt aus unterschiedlichsten sozialen Bewegungen, Protestbewegungen, linken Gruppen weltweit, die tatsächlich nach der Perspektive gesucht haben, zur Entwicklung einer linken Politik nach dem Fall der Mauer und in diesem neuen politischen Kontext. Und darin sehe ich aus heutiger Sicht im Grunde wirklich einen wichtigen Moment in der Entwicklung von internationalistischer Politik, weil sich ein paar Paradigmen umgestellt haben. Also bis 1989 in der Zeit der Blockkonfrontation ging es den Befreiungsbewegungen im Trikond in der dritten Welt um die Machtergreifung, auch oft durch militärische Bewegungen gestützte Projekte der nationalen Befreiung und der Übernahme der Staatsmacht. Die Zabatisten haben das nicht mehr verfolgt. Sie haben einfach die Waffen, die haben gesagt, wir nehmen die Waffen in die Hand, um sie wieder abzulegen. Wir wollen keinen Krieg, wir wollen auch keine Macht, wir wollen die Gesellschaft von unten verändern durch eine tiefgreifende Demokratisierung. Von, von Gesellschaft und der Entwicklung von Autonomien. Ähm, das war ein ganz neues Modell und hat sehr viele Leute frustriert, die aus antiimperialistischen Gruppen nach Chiapas gekommen waren und dachten, äh, der Volkskrieg äh, wird jetzt dort weitergeführt. Äh, es sind einfach andere Fragen in den Vordergrund getreten: die Frage von äh, Demokratie, äh, die Frage von Menschenrechten, äh, die Frage, äh, ich sag mal, von äh, Minderheitenrechten, also die Zapatistas waren ja oder sind Indigenas viele Themen, die eigentlich im Grunde nach 68 entwickelt worden sind durch die neuen sozialen Bewegungen in der Neuen Linken, also Feminismus ähm, und so weiter, kam dann mit den Sabatisten sozusagen ähm, in einer neuen Form nochmal, äh, in eine neue Artikulation und eben als sehr internationalistisch orientierte Bewegung. Und äh, aus dieser Bewegung hat sich sehr viel entwickelt, glaube ich, obwohl sie damals relativ schwach war, sind aber dort Impulse ausgegangen für die Weltsozialforen, die dann in der Folge im Grunde äh, zum ersten Mal organisiert worden sind und für viele andere Prozesse, die heute einfach anders aussehen, als es in den 70er Jahren der Fall war. Damals, K.D. Wolf hat es angesprochen, äh, hat man Weltparteien des Proletariats gegründet in Form von sehr vielen vierten internationalen, äh, maoistische äh, Organisationen äh, und so weiter. In den 90ern ging es darum, was anderes zu entwickeln, nämlich Netzwerke, ähm, eine Vernetzung von, ich sag mal, von unten entwickelten demokratischen Strukturen ohne Hierarchien, ohne Zentrum mehr als so eine Vernetzung. Und das entsprach vielleicht dann einfach auch der Situation nach dem Fall der Mauer, also nach sozusagen der Wegfall der Blockkonfrontation. ist, glaube ich, die Matrix, auf der sich heute auch internationalistische Politik weitergründet. Wie hast du denn diesen Epochenbruch wahrgenommen, diesen Zusammenbruch des real existierenden Sozialismus? Hast du diese Debatten verfolgt? Hast du diesen Wechsel der internationalistischen Bewegung mitbekommen? Was war sozusagen deine Einschätzung zu dem, was Boris hier gerade skizziert hat? Ja, ja, ich habe die schon mitbekommen. Das war unvermeidlich. Ich habe auch immer FAZ und NZZ gelesen. Und gerade die NZZ hat ja auch äh, sehr ausführlich über diese Bewegungen in Lateinamerika zum Beispiel immer berichtet. Auch das ändert sich übrigens jetzt. Ne? Die NZZ, die entlässt Dutzende von ihren Redakteuren. Und wenn es dann kein, keine Zeitung in Europa mehr gibt, die wirklich diese Sorte Berichterstattung hat, was machen wir denn dann? Aber also, ich habe nicht das Gefühl gehabt beim Verfolgen der politischen Entwicklung nach dem Mauerfall dass ich dafür zuständig bin, wie es jetzt dann weitergehen soll. Ich bin ich, ich bin jetzt bald 75 und äh, ich bin froh, wenn ich äh, meinen Verlag an jemanden geben könnte, der ihn weiterführt und dann schreibe ich meine Memoiren. Welche, aber welche generationellen, also gab es sozusagen generationelle Überschneidung oder war das tatsächlich eine neue Generation, die dann auch sozusagen diesen neuen Internationalismus mitgestaltet hat? Na, ich glaube, es gibt schon eine große Kontinuität auch, wenn man die internationalistische Bewegung anschaut. Also, ich sag mal, in, in, der, in, in Westdeutschland der 70er Jahre, die sich ja sehr stark entwickelt hat, auch aus 68, zum Beispiel IZ3W, Informationszentrum Dritte Welt in Freiburg, die Zeitschrift, die hat gerade auch ihr 50. Jubiläum, ist 68 gegründet worden. Viele. Strukturen der Solidaritätsarbeit sind Ende der 60er oder Anfang der 70er Jahre gegründet worden. Sie sind sicherlich schwächer geworden dann in den 90er Jahren, aber sind ja als Institution, als Organisation, als Zeitschriften, als Medien immer noch da und auch viele Genossinnen und Genossen repräsentieren diese Kontinuität. Es gibt da schon eine Kontinuität. Es gibt aber halt politische Brüche, glaube ich, die ziemlich äh, groß sind. Und das ist ja auch logisch, weil sich der gesamte äh, politische Kontext völlig ähm, verändert hat über die letzten äh, 50 Jahre. Im 89 würde ich sagen, ist da natürlich auch der Epochenbruch für, der, für internationalistische äh, Politik äh, und Praxis. Und insofern gibt es Kontinuität und Bruch und aber glaube ich heute nach wie vor und mehr als je die Notwendigkeit internationalistische Politik einfach zu entwickeln. Die Bundeskoordination Internationalismus, die ja auch in den 70er Jahren aus diesen Eine-Welt-Gruppen in Westdeutschland gegründet wurde, dieser Anfang der 2000er Jahren nun in den Globalisierungskritischen Bewegungen, die sich 1999 in Seattle begonnen haben, eine neue Bewegung internationalistischer Solidarität, die der Ansicht der Buko nach radikal global sein sollte, um dem Neoliberalismus, der ja auch global aufgestellt war, etwas entgegensetzen zu können. Eine Vielzahl kritischer NGOs mobilisierte dann 2008 mit einer Kampagne zu globalen sozialen Rechten gegen den G8-Gipfel in Heiligen Damm Und auch das Zentrum für internationalen Dialog, das du in der Stiftung leitest, versucht nun unter genau diesem Begriff durch politische Bildungsarbeit diese emanzipatorischen Kräfte weltweit zu stärken. Ist dies sozusagen eine Fortsetzung des linken Internationalismus? Na gut, natürlich, wir sehen unsere Arbeit als... Ähm, also linke internationalistische Arbeit und was wir eben als Auslandsbereich der Luxemburg-Stiftung versuchen ist, auf diese neuen Herausforderungen in adäquater Weise zu, zu reagieren und ein, glaube ich, wichtiger Punkt, der heute die Situation unterscheidet, von der damals in den 60er und 70er Jahren ist, dass es Themen gibt, die sich heute sozusagen schon als Per se sozusagen aufdrängen als globale Herausforderung, zum Beispiel der Klimawandel. Ich glaube, damals hat wahrscheinlich sich niemand Gedanken gemacht über den Klimawandel. Heute ist es ein, ein globales Problem und eine Herausforderung, die sehr, sehr viele soziale Implikationen hat und eingebettet ist sozusagen auch in die Frage des Nord-Süd-Verhältnisses, in Klassenverhältnisse und hat. Eine soziale Dimension, wenn wir heute internationalistische Politik entwickeln, müssen wir solche Themen, die global aufgestellt sind, schon durch ihre Ursachen politisch adressieren und versuchen eine Politik zu entwickeln, die einfach global darauf antwortet, auf diese globalen Herausforderungen. Das ist heute, glaube ich, ein Stück weit eine andere Konstellation als damals. Es gibt einfach nicht mehr diese Blockkonfrontation. Die, die Machtzentren haben sich auch komplett verschoben. Es gibt heute sehr mächtige Industriestaaten im ehemaligen Trikont, sage ich mal. Brasilien oder China sind heute Global Players. Das heißt, wir haben nicht mehr diese eindeutige Trennung in Nord und Süd, sondern eher eine, eine sich verändernde Struktur der weltweiten Machtverhältnisse, der Produktionsverhältnisse, der Art und Weise, wie sozusagen weltweit ähm, äh, äh, äh, Machtpolitik ausgehandelt wird. Ja, das ist multipolarer geworden. Und darauf äh, muss man natürlich heute auch ganz andere äh, Antworten suchen. Und äh, was unser Ansatz ist, ist halt, dass wir versuchen, ein Stück weit die Themen zu identifizieren, wo es soziale Proteste gibt und Protestbewegungen, wo es Möglichkeiten gibt, äh, anzuknüpfen. Im Norden, im Süden, in den, an den unterschiedlichen Orten, die es weltweit gibt. Weil wir eben in der glücklichen Lage sind, dadurch, dass wir halt eine große Organisation sind mit sehr vielen Auslandsbüros und sehr vielen Partnern weltweit, dass wir da aus unterschiedlichen Perspektiven dann Beiträge leisten können, um diese globalen Probleme aus linker Sicht auch global zu beantworten. Diese, diese heutige Welt und dieses Netzwerk, was du also gerade, die neue Bewegung, die eher als Netzwerk aufgestellt ist, hat ja auch die entsprechenden Medien, um in solcher Art und Weise arbeiten zu können. Wir haben soziale Medien, wir haben das Internet, wir haben Skype. Das war damals ja anders. Einfach mal eine ganz praktische Frage: Wie war das, wie hat man das damals gemacht? Man konnte sich nicht einfach so anrufen und Nachrichten schicken und über Facebook Leute mobilisieren. Das würde mich jetzt noch mal interessieren, wie das praktisch aussah. Telefon gab es schon. Ja, das ist... <lacht> Nicht überall, aber ja. Mehr als man denkt. Und äh, die, die Mittel, die, die es gab, die wurden halt benutzt. Und äh, dann war es auch sehr schön, dass man wohin fahren konnte. Ne? Man musste nicht nur einfach über Paris nachdenken, man konnte auch nach Paris fahren. Ne? Wobei ein wirklicher Schock dann war, dass man nach Paris kam und die Genossen trafen sich mit uns und verabredeten sich mit uns in lauter Cafés. Und dann haben wir gesagt, und wo sollen wir schlafen? Da waren die vollkommen schockiert, weil natürlich in der Zeit noch niemand Leute nach Hause einlud und denen ein Bett gab. Das machten wir längst. Und diese Sorte Wohngemeinschaften, die sich gegenseitig Betten ausleihen, das gibt es in Frankreich natürlich inzwischen auch, aber damals gab es es noch nicht, die waren da viel vornehmer. Das hat dann, hat dann übrigens in der Mayrevolt auch eine ganz seltsame Rolle gespielt. Es gab einen Pariser SDS, der hatte 15, 20 Mitglieder. Ganz nette Leute dabei, auch ein paar Leute, die dann später mit Foucault zusammengearbeitet haben und dafür gesorgt haben, dass die ganze äh, neuere französische Theorie auch übersetzt wurde und bei Surkamp erschien. Und äh, die riefen jeden Abend aus Paris an, äh, im SDS-Büro, um uns zu sagen, was los ist, was passiert ist und so weiter. Und die meldeten sich immer am Telefon äh, ist KD da?" Und dann wurden die schließlich alle von der Polizei in Paris einkassiert und alle, die da verhaftet worden waren, wurden gefragt, qu'est-ce que c'est, KD? Ich kann, kann sich gar nicht vorstellen, dass man jeden Abend äh, telefoniert. Heute schreibt man Posts auf Facebook, das sind schon andere Themen. Ähm, bei der Blockkonfrontation ging es ja sozusagen ganz klar um den Kampf auch gegen den imperialistischen Kapitalismus. Bei der globalisierungskritischen Bewegung Anfang der ähm, Nullerjahre, Ende der 90er Jahre ging es ja vor allem auch um Kritik an dem Neoliberalismus. Ähm, und heute würde ich sagen, ist es auch und vor allem der erstarkte Autoritarismus, dem wir von links etwas entgegensetzen müssen. Mhm. Welche Ansätze linke Organisierung haltet ihr dabei denn eigentlich gegenwärtig für besonders relevant? Welche Strukturen oder Bewegungen sollten gestärkt werden, um auch sozusagen in Bezug auf den neuen Autoritarismus eine internationalistisch aufgestellte Bewegung ermöglichen zu können? Das muss er beantworten. Nee, das würde ich gerade sagen. Dass, da würde ich jetzt gerne auf deine Expertise zurückgreifen. Ich habe keine Ahnung. Ich auch nicht, ehrlich gesagt. <lacht> <lacht> es, ist, es, ist, es ist ziemlich schwierig. Ja, weil ähm, klar, dass wir das müssen, ist klar. Ähm, nur wie? Ja, und das ist, das ist ein großes Problem. Also ich denke schon, dass ein Stück weit die, ähm, der Ansatz, ähm, nicht unbedingt nach der Macht zu streben, sondern nach der Veränderung von Gesellschaft von unten äh, zu streben, dass das... Ähm, ein wichtiger Ansatz ist, wobei der natürlich auch mit Macht äh, verknüpft ist, wobei es aber da nicht unbedingt darum geht, immer die Staatsmacht oder Regierungsmacht zu äh, übernehmen. Ich glaube, dass die Linke gut beraten ist, sehr kritisch äh, und vorsichtig zu sein bei dem Versuch, Staatsmacht zu ergreifen oder auch Regierungsmacht zu ergreifen. Das kann richtig sein und notwendig sein, ähm, aber die Geschichte lehrt uns, äh, dass es... Ähm, schwierig ist, die Staatsmacht auch demokratisch auszuüben und damit Gesellschaft zu transformieren ähm, die, oder emanzipatorisch zu transformieren. Das heißt, die Linke äh, sollte sich organisieren von unten in der Gesellschaft und versuchen, Kräfteverhältnisse zu verschieben. Und das heißt, dass wir Basisorganisation stärken müssen, Organisierung von unten, und zwar überall, wo das möglich ist. Äh, ob es in, ähm, am Arbeitsplatz ist, in Betrieben, in Stadtvierteln, auf kommunaler Ebene, in den Universitäten, im Bereich der Medienkultur und so weiter geht es darum, einfach die Selbstorganisation von unten zu stärken und Vernetzung und das in internationalistischer Absicht. Ich denke, das ist eben heute enorm wichtig. Der Autoritarismus ist ja verknüpft auch mit einem neuen Nationalismus und Rechtspopulismus, der ausschließt und ausgrenzt und marginalisiert. Und die, das Streben nach Demokratisierung muss ein Streben sein, das emanzipatorisch und universell ist, sozusagen, das für alle gilt. Also wir fordern globale soziale Rechte für alle, ja, jenseits von Grenzen. Und in, in, diesem, in dieser Hinsicht äh, glaube ich, dass beides zusammengehört, Demokratisierung und Internationalismus. Doch noch eine Einschätzung von dir? Aber trotzdem interessiert mich, wir haben jetzt hier sozusagen dich als Experten der damaligen Zeit, 50 Jahre nach 68. Ähm, was waren denn sozusagen die wichtigsten Erfahrungen dieser äh, vor 50 Jahren oder sozusagen aktueller erlebten internationalen Solidarität, die, die sozusagen schon längerfristig auch geprägt haben. Was würdet ihr vielleicht der heutigen Generation der mit 20-Jährigen mit auf den Weg geben wollen? <lacht> Nichts. Nein. Warum, warum nicht? Ich Weil das sozusagen wirklich nicht vergleichbar ist? Ich oder? bin gar kein Pädagoge. Du <lacht> nein. Selber machen würde ich auch sagen, also jede Generation muss das von neu, neu für sich erfinden, den Weg. Da stimme ich zu. Aber sozusagen diese internationalistische Ausrichtung an sich ist schon was, Was also sozusagen, ne, wenn du gesagt hast, Basisorganisation stärkt, man kann natürlich auch jeder für sich selbst im eigenen Sachen, aber ich verstehe sozusagen auch das, was wir jetzt gehört haben. Diese Internet, diesen internationalistischen Ansatz schon, dass man eben über den eigenen Tellerrand hinausschauen sollte, dass man gucken sollte, was passiert in anderen Teilen der Welt und sich dazu ins Verhältnis setzen sollte, oder? Ja, aber das ist noch nicht Internationalismus. Was ist es dann? Die CSU guckt auch, was die österreichische ÖVP macht <lacht> und äh, die gucken sogar, was, was äh, Herr Orban in Ungarn macht, ne? aber das allein ist es nicht. Ne? Was ist es dann für dich? Das nicht. Gut, dann lassen wir das vielleicht an der Stelle erstmal so stehen. Ähm, vielen Dank erstmal für, den, für die erste Runde. Ich würde jetzt den Raum öffnen. Ist viele interessierte Fra Gesichter. Gibt es Fragen an KD oder an Boris Kanzleiter? Ja, hallo. Meine erste Frage ist an Sie, Kadi Wolf. Welche Rolle spielt denn eigentlich Ihr Bruder Reinhardt äh, sozusagen in der 68er Bewegung? Ich habe ja eben an der alice Salomon, jetzt heißt er Alice Salomon-Urschule, studiert und war immer begeistert von seinen Seminaren. Er ist nebenbei gesagt der äh, Pionier des neuen Kinderschutzes in Deutschland, also Reinhard Wolf. Äh, auch im D-Interview wird er gar nicht erwähnt, aber ich dachte immer, ihr wart sozusagen das Team beim SDS. Die zweite Frage ist, was sie überhaupt nicht erwähnt ist, dass der Internationalismus zu realsozialistischen Zeiten natürlich anders organisiert war. Die DDR hat staatlich sozusagen Internationalismus gemacht, indem sie die Befreiungsbewegung organisiert, äh, unterstützt hat. Die FDJ hat Freundschaftsbrigaden geschickt, in Nicaragua ein Krankenhaus gebaut, die SWAPO wurde in Berlin unterstützt, die, der ANC und so weiter. Das ist ja alles irgendwo weggebrochen, außerdem habe ich den Eindruck, dass sich auch in diesen Befreiungsbewegungen vieles sowas von verändert hat. Also Angola, wo jetzt die Familie Santos, wie die heißt da, das Sagen hat, obwohl sie Millionen aus dem Erdölgeschäft machen. Und das Dritte ist, die Linkspartei zerreißt sich fast an dem Problem des Internationalismus in der Frage der Flüchtlinge. Und die erwähnt das überhaupt nicht. Also das ist schon eine sehr äh, zugespitzte Situation, wie weit wir als Internationalisten sozusagen bereit sind, Flüchtlinge ins Land zu lassen oder den äh, Möglichkeiten, äh, die dagegen stehen Es gibt ja auch so ein Grundsatzpapier, wie ich gelesen habe, der, das Vorstand ist der Linken, wo darüber diskutiert wird. Das würde mich schon interessieren, wie weit der Radius unseres Internationalismus reicht auf dem Hintergrund, dass wir eben in der Welt immer noch nationalstaatlich organisiert sind und nicht eine internationale Großorganisation in irgendeiner Weise haben, selbst die Arbeiterklasse oder die Prekariaten haben ja alle sowas bis jetzt nicht. Also das wären so meine Fragen. Sollen wir erstmal sammeln und dann anschließend beantworten? Nee, dann bitte direkt. Erstmal erst mein Bruder Reinhard, der hier ist, so schön gelobt worden sitzt hier vorne. Also ihr könnt euch wieder bekannt machen auch. Die, die, die anderen Fragen haben wir heute Nachmittag schon mal in einem Interview darüber diskutiert, ob das, was Frau Wagenknecht zum Beispiel macht, ob das internationalistisch ist oder ob das nationalistisch ist. Also darüber kann man sich zerstreiten. Ich bin froh, wenn ich das mitkriege, dass ich nicht Mitglied einer politischen Partei bin. Ich habe auch nicht vor, es zu werden. Ich bin, als ich 14 war, in die SPD eingetreten. Und dann wurde ich, als ich SDS-Vorsitzender wurde, rausgeschmissen. Und seitdem habe ich auch genug von Parteien. Zu den beiden Fragen noch was sagen? Ja, ähm, ich bin Mitglied einer Partei, <lacht> ist tatsächlich nicht so einfach ähm, manchmal, aber ich spreche hier nicht ähm, als Mitglied der Partei, sondern als ähm, Beschäftigter in der Rosa Luxemburg Stiftung. Wir sind parteinah und wir äh, vertreten unsere eigenen Positionen auch und decken auch in unser Arbeitenspektrum ab, das noch über die äh, uns nahestehende Partei hinausgeht, sozusagen. Das ist unser Auftrag. Die Flüchtlingsproblematik ist natürlich tatsächlich eine der entscheidenden ähm, äh, Themen eines Internationalismus, ähm, den wir, die, die heute, also eines der Themen, die internationalistische Politik heute adressieren muss. Das ist eines der wichtigsten äh, Themen für internationalistische Praxis, auch äh, hier in, in Deutschland selbst. Ähm, die ganze Bewegung äh, der Menschen, die sich eingesetzt haben oder einsetzen für die Unterstützung von Flüchtlingen. Ich sehe darin eine ganz sehr konkrete internationalistische Praxis auch. Aber es gibt natürlich noch sehr, sehr viele andere Aspekte. Ich glaube, dass es sehr, sehr wichtig ist, dass wir über Fluchtursachen reden und darin immer auch die Rolle eben der Bundesrepublik Deutschland, der Regierungspolitik, aber auch der Industrieländer insgesamt an vorderster Stelle diskutieren, denn ähm, äh, ob es die enormen weltweiten Ungleichgewichte sind äh, in, in, in, der, in der Verteilung von Reichtum äh, oder ob es ähm, Kriege sind und beides sind die hauptsächlichen Fluchtursachen ich möchte noch dazu nennen auch den Klimawandel und andere äh, ökologische Probleme, das sind ja Probleme, die hier gemacht werden und in diesem Sinne muss man mit Karl Liednacht sagen, der Hauptfeind steht im eigenen Land und wir adressieren hier die Politik, der Bundesregierung äh, beziehungsweise äh, westliche Industrieländer oder Industrieländer insgesamt und des kapitalistischen äh, Systems, äh, dass diese Fluchtursachen schafft. Und ich glaube, das ist äh, eine ganz zentrale Achse äh, bei der Diskussion über Flüchtlinge. Man muss es immer in diesen weltweiten Kontext einbetten, weil wenn man äh, das reduziert oder wenn man das nicht tut, ja, dann, dann landet man einfach immer bei äh, Debatten über Obergrenzen, über unterschiedlichste Grenzregime und so weiter. Und das ist natürlich eine Debatte, die, die letztendlich menschenfeindlich ist, weil ausgeklammert ist, wer profitiert von diesem Weltsystem und wer sozusagen kommt in die Lage, dass er flüchten muss. Und das muss, glaube ich, im Vordergrund von unserer Politik sein. Wenn wir jetzt konkret schauen, die Situation mit Syrien, die Situation in der Türkei, die deutschen Panzer, die in Syrien über die Türkei oder mit, durch die türkischen Streitkräfte eingesetzt werden, gibt es sehr, sehr viele Themen, die man in dem Kontext von, von, von, von, von, von der Fluchtproblematik hier artikulieren kann und muss, ohne in diese falsche Debatte reinzubekommen von Obergrenzen. Ich glaube, das ist nicht unsere Aufgabe. Also Das zentrale Problem sehe ich darin, es gibt viele Analysen über die Lage in der Welt und auch sogar differenziert Europa nach Erdteilen, Asien, China und so weiter. Was aber fehlt, ist von der Analyse her, mal eine Theorie zu entwickeln, die für breite Schichten in der ganzen Welt zum Mobilisierungsfaktor wird. Das heißt, einer solchen Richtung könnte man sich anschließen. Solange wir keine theoretische Grundlage haben, wie wir die Welt verändern möchten unter Berücksichtigung breiter, widersprechender Interessen können wir so viel über Internationalismus reden und diskutieren. Es wird daraus nichts werden. Das ist meine Auffassung. Teilt ihr diese Einschätzung? Gibt es weitere Fragen oder Anmerkungen? So. Ich glaube, ein wesentlicher Unterschied zwischen 1968 und heute ist ja, wir haben uns damals identifiziert mit einer Befreiungsbewegung, von der wir erwartet haben, dass sie äh, eine globale Umwälzung auch auslösen kann. Und heute, sag mal, ich bin, wenn man nach Vietnam fährt, wird man... Äh, diese Erwartung nicht mehr haben und ich sehe auch nicht sonst irgendein Land, wo wir heute sozusagen von hier aus die Hoffnung hätten, dass von dort die Revolution ausgehen wird. Also das müssen wir schon, irgendwie sind wir da stärker als damals auf uns selbst angewiesen und bei uns haben wir ja nun gegenwärtig auch nicht so eine Naherwartung, wie man sie damals gehabt hat. Von, von meiner Erfahrung aus dieser Zeit, ich finde, dass wir hatten uns alle geeint mehr gegen den US-Imperialismus. Und ich finde es ein bisschen äh, äh, witzig eigentlich, dass obwohl Deutschland damals noch nicht die volle Souveränität hatte, wir ganz klar Arbeit auch gegen US-Basen oder für Befreiung der US-Soldaten, dass sie nach Schweden desertieren oder verschiedene Dinge, sehr direkt angegangen. Jetzt ist ganz bekannt von Juristen und so weiter, wie Iolane oder wie viele andere, ECCHR und so, dass man eigentlich sehr viel von den Kriegen im Augenlicht mindestens unterbinden könnte, die Flüchtlinge schaffen oder Flucht verursachen, wenn man wirklich hart gegen die, äh, nicht hart, aber sagen wir, wenn man diese Recht und Pflicht aus Deutschland aus die USA einzugrenzen zumindest die ganze verbrecherische Sachen auch, von, sagen wir, nicht nur Rammstein, aber Afrika und Stuttgart. Jetzt war neulich im Dezember berichtet, was auch dem US-Kongress nicht klar war, das US-Militär ist in 53 von 54 der Ländern in Afrika und das wird alles dirigiert aus Stuttgart und äh, komischerweise damals hat niemand gesagt, wenn man das sagte in den 60er, oh, US Imperialismus und so weiter, wir hatten äh, USA, SS und alles auch Amerikaner haben das gerufen. Jetzt gilt es als sehr antiamerikanisch und auch als äh, vielleicht querfrontlerisch und jetzt wollte ich dazu fragen, weil ich denke, man muss fokussieren. Deutschland mag viel schlimmes, aber das alles Schlimmste ist die Beihilfe zur US-Regierung hier in Deutschland, für, also große US deutsche Ursache für Was meinen Sie dazu? Meine Frage. An wen ist die gerichtet? Ich glaube, das ist ziemlich klar, dass die äh, Politik der US-Regierung ähm, weltweit verursacht Kriege äh, und beteiligt ist an der, ich sag mal, Aufrichtung einer, äh, eines, einer äh, äh, Hegemonie und äh, durch die Durchsetzung von unterschiedlichen äh, auch Handelspolitiken und so weiter, die äh, weltweite un soziale Ungleichgewichte unglaublich äh, gestärkt haben in den letzten ähm, äh, nochmal 20, 30 Jahren äh, seit dem äh, Fall der Mauer. Ähm, also ob wir jetzt über äh, die Unterstützung von ähm, transnationalen reden, die äh, extraktivistische Politik betreiben äh, oder ähm, über die Interventionen, die direkten Militärinterventionen an vielen Orten äh, weltweit. Ähm, ich glaube, da sind wir uns alle einig, dass äh, die USA da eine, eine unglaublich schlechte ähm, Rolle spielt. Äh, aus meiner Sicht allerdings muss ich sagen, ähm, ich sage es nochmal, ähm, wie Karl Liebner sagte, der Hauptfall steht im eigenen Land, ähm, sollte man immer auch die eigene äh, Verantwortung, die eigene ähm, Regierung, die eigene Gesellschaft ähm, adressieren in diesem ganzen äh, Zusammenhang. Und gesagt, beide, oder? beide, genau. Und da, glaube ich, sind wir uns dann auch einig, das ist sehr einfach, sozusagen immer mit dem Finger auf andere zu zeigen, wenn man sozusagen selber die Hausaufgaben nicht gemacht hat. Und das ist ein doppelter Mechanismus. Also ich in der Solidaritätsbewegung gab es immer ein Phänomen, das wurde als Projektion bezeichnet. Das heißt, man projiziert den eigenen, das eigene, den eigenen unerfüllten Wunsch, in der Lage zu sein, Revolution zu machen. Also die Aufforderung während dem Vietnamkrieg-Kongress, was ist die Pflicht des Revolutionärs, Revolution zu machen? Okay, wir schaffen es ja nicht. Das projiziert man dann irgendwo anders hin und sieht es aufgehoben sozusagen in einer revolutionären Befreiungsbewegung, mit der man sich solidarisiert. Und dann macht man auch Revolution. Das ist eine Projektion, die einerseits verständlich ist, aber auch politisch problematisch ist, weil es, glaube ich, in erster Linie schon darum geht, auch selber politische Projekte zu entwickeln und nicht die Hoffnungen und Wünsche woanders hin zu projizieren und das gilt andererseits auch bei der Feindbeschreibung sage ich mal, es ist einfach weil es so evident ist die USA für alles mögliche verantwortlich zu machen ich glaube allerdings, dass wir hier auch im Blick haben müssen, was die Verantwortung eben der deutschen Gesellschaft und der deutschen Regierungspolitik ist für die weltweiten Probleme, die es gibt da waren, glaube ich, noch zwei weitere Wortmeldungen. Ja, ich habe an Kadi Wolf zwei Fragen. Und zwar die eine Frage ist die, das hat ja 1968 auch in, in Ostberlin äh, einige äh, Aufregung gegeben. Ja, äh, Leute, die damals Flugblätter verteilt haben gegen den Einmarsch in, in Prag. Äh, hatten Sie dann später Kontakte, weiß ich, mit... Thomas Brasch, der ist auch in den Westen gekommen, gegangen dann ist, also zu diesen Leuten, zu den Ost-68ern, ja, die äh, vom Prager Frühling eben stark geprägt waren, ist die eine Frage. Und die zweite Frage, die ich habe, äh, ganz kurz, ähm, ich möchte noch mal auf Hölderlin zurückkommen, da gibt es so Geschichten, dass der Strömfeld Verlag ganz ausgezeichnete ähm, Beziehungen zu Helmut Kohl hatte, ähm, in Sachen Hölderlin. Da wollte ich fragen, was ist denn da dran? Ja, der soll ja den Verlag mal gerettet haben. Also die Kontakte zu den DDR-Oppositionellen 68, die hatten wir leider nicht. Aber der Westberliner SDS, also die Leute um Rudi Tutschke, hatten gewisse Kontakte zu Wolf Biermann und seinen Freunden. Und das andere bin ich jetzt ja in den letzten Monaten oft schon danach gefragt worden. Ich habe keine Berührungsängste gehabt, dass ich die Leute, die öffentlich sich stark gemacht haben für Hölderlin, dass ich die dann auch angebettelt habe. Und Helmut Kohl hat ja in einem Gespräch mit Kempowski im Zeitmagazin damals gesagt, Hölderlin schlägt alles tot. Und damit wollte er aber sagen, Hölderlin ist sein Liebling. Ne? Und dann, dann, dann, dann, dann, dann, dann habe ich über. Dann habe ich jedenfalls hab ich keine, Scheu, keine Scheu gehabt, ihn anzubetteln. Und dann hat er tatsächlich über eine Stiftung in Liechtenstein uns über 100.000 Mark zukommen lassen. Und damit haben wir dann die letzten Hölderlin-Bände erscheinen lassen könnte. Dann kam er auch im, äh, zur Buchmesse drauf, kam er an unseren Buchmessenstand in Frankfurt und hat sich von mir die den ausgabe erklären lassen und dann ganz stolz erzählt, äh, dass er bei einem Besuch in China mit dem chinesischen Ministerpräsidenten Hyperions Schicksalslied zusammen rezitiert hätte und die deutschen Studenten, die beim Empfang auch alle eingeladen waren, die kan kannten alle Hyperions Schicksalslied nicht. Und dann habe ich ihm versichert, dass ich aber das Hyperions Schicksalslied auch gekonnt hätte. Gibt es noch weitere Fragen oder Anmerkungen zu KD Wolf oder Berufskanzleiter? Äh, mich würde ähm, von den ähm, ähm, Ereignissen 68 ähm, auch interessieren, was damals in Sofia passiert ist. Es wäre dann doch sehr aufregend, wie da die Ost- und Westjugend aufeinander getroffen ist. Vielleicht, äh, KD, könntest du dazu auch noch was erzählen? Nein, nein, so war das nicht. Äh, Ost- und Westjugend ist da nicht aufeinander geknallt, sondern äh, es, es waren die Weltjugendfestspiele in Sofia. Und wir haben schon vorher erklärt gehabt, dass wir eine Demonstration aufrufen würden zur amerikanischen Botschaft in Sofia. Und dann hat die Regierung in Sofia das ganze Viertel, in dem die amerikanische Botschaft lag, abgesperrt. Und Dann haben wir mit allen, die wir dazu mobilisiert hatten, sich an unserer Demonstration zu beteiligen, haben wir uns am Eingang zu dieser Gasse wo die amerikanische Botschaft in Sofia war, hingesetzt und dann kam es zu einem Zusammenstoß, aber das war der Zusammenstoß äh, von Westdeutschen mit Westdeutschen. Da hat nämlich äh, das, was später DKP war, die sind also auf uns losgestürzt und haben mich vor allem ordentlich getreten und äh, haben, dann haben sie sich hinterher gewundert, dass wir auf der folgenden Delegiertenkonferenz des SDS diese Sorte Kommunismus aus unserem Verband ausgeschlossen haben. Weitere Fragen, Anmerkungen? Frage, Klein Moment bitte, damit das Mikro das auch aufnehmen kann die richtet sich weniger ans Podium, eventuell an die Anwesenden. Wie wurde denn die 68er-Bewegung in Ostdeutschland wahrgenommen? Wurde das als eine bürgerliche Sache wahrgenommen? Oder, das würde mich sehr interessieren. Das, die Frage war ins Publikum gerichtet. Möchte da jemand darauf antworten? Nur ganz kurz, ich... Ich bin aus Ostberlin berlin und bin 1948 geboren. Für uns war 1968 wirklich eine Befreiung und wir, also wir, natürlich waren nicht alle meiner Meinung, aber unter den Jugendlichen in der DDR, den, sagen wir mal, den Studenten und Oberschülern war das extrem populär. Wir wollten, wir hätten das auch gerne gemacht, haben uns nicht getraut. Dann der Prager Frühling, das hat uns total mobilisiert. Und wir waren natürlich verzweifelt, als er niedergeschlagen wurde, aber die 68er-Bewegung war für uns ein absoluter Leitstern. Und wir haben das sehr verfolgt, was in aller Welt passiert ist. Und das hat eine ganz große Rolle gespielt. Das hat nachgewirkt, auch für die Opposition in der DDR, einschließlich der mehr, sagen wir mal, der etwas feigeren, stilleren, innerparteilichen SED-Opposition. Also es hat ein, diese weltweite Veränderung hat bei uns auch stattgefunden. Ein ganz neues Denken setzt da ein. Man hat viel über Alternativen diskutiert. Wie können wir den Sozialismus demokratischer machen, auch nach der Niederschlagung des Prager Frühlings? Also das hat wirklich die Welt verändert, auch in den sozialistischen Ländern. Das ist meine Meinung. Annette, das auch meine Meinung. Naja, im Prinzip schon, aber ich fand schon damals. Ich war damals zu der Zeit gerade Volontärin bei der Berliner Zeitung und saß sozusagen auch. Im an so einem Punkt, wo man viele Nachrichten zusammenliefen, die allerdings dann nicht in der Zeitung auftauchten. Ähm, äh, also dass in der bei der bei den Westberliner und Westdeutschen Protestbewegung im Vergleich zu Frankreich die Arbeiter fehlten, dass das irgendwie da ins Leere lief. Also das war so meine äh, von Marxismus, Leninismus. Äh, Seminaren, geschulter Schulterblick, der ich mir gesagt habe, da, da fehlen irgendwie die Arbeiter, die bleiben irgendwie alleine. Das, ich hatte es nicht als bürgerlich bezeichnet, aber doch so ein bisschen ähm, abgehoben von der Basis der Gesellschaft. Kadi, hattet ihr versucht, da Bezüge zu den Arbeiterinnen und Arbeitern aufzubauen? Ganz kurz, vielleicht da einhakend, die Frage, ob es da sozusagen den Versuch gab, beim SDS diese, diese Bezüge zu den Arbeiterinnen und Arbeitern aufzubauen? Ja, in den ganzen Jahren äh, vor 68 hat der SDS eine ganz enge Zusammenarbeit, vor allem mit der äh, IG Metall und mit der IG Chemie gehabt und Seminare gemacht. Und äh, das hat dann auch noch in der Auseinandersetzung gegen die Notstandsgesetze eine große Rolle gespielt. Die IG Metall hat ein Sekretariat eingesetzt, da wurde leitender Sekretär der frühere SDS-Bundesvorsitzende Schauer, der dann die Demonstrationen gegen die Notstandsgesetze koordinierte und die große Demonstration am 11. Mai 1968 mit uns in Bonn organisierte. Ja, ich wollte nur noch mal ergänzen, es hat äh, Ende 68 hat es in, der, in der DDR in Ostberlin auch so ein Kommuneprojekt gegeben, die Kommune A1 äh, Ost. Ja, ich bin Historiker, ich habe darüber mal geschrieben, das war sehr lustig. Das ging aber ordentlich in die Hose, also der eine Sohn von Havemann, Frank Havemann, hat da mitgemacht und ich weiß das von der einen, die dort mit wohnt hat, Franziska Grosser, so eine ähm, Kinderbuchautorin. Ja, die haben sich auch mal getroffen, äh, Ost- und, und Westkommunaden äh, im, im äh, Salon von Inge Hunsinger in Friedrichshagen, gibt es da Stasi-Berichte drüber. Ja. Ähm, aber das hat eben alles nicht so, nicht so geklappt, also die sind zum Beispiel, sind die Kommunal, äh, aus der Kommune 1 Ost, die haben auch vor den Werktouren gestanden ja, und haben den Arbeitern dann angeboten, äh, ihre Westtüten äh, in DDR-Tüten äh, umzutauschen. Ja, oder sie sind auch zu, ähm, zu Anti-Vietnam-Kriegs-Demos gegangen, ja, aber die waren eben, diese Demos waren eben staatlich organisiert ja, und dann sind die mit Transparenten hingegangen, äh, Waffen für das revolutionäre Vietnam. Und dann wurden sie ganz schnell ähm, rausgeholt aus der Demo. Also das ging, der Versuch ist wohl gescheitert. Also nach, nach einem Jahr oder ein bisschen länger, da hat sich die Stasi schon Mühe gegeben, das Projekt zu beenden. Ja, aber das war dann eben so, alles was im Westen ging, ja, der Marsch durch die Institutionen. Ja, das hat im, im Osten dann nicht geklappt. Das hatte dann so, ein, so einen Beigeschmack von Kollaboration. Da haben dann einige aus dieser Kommune, die waren dann, die waren ja dann stolz, als man sie gefragt hat, ob sie nicht Kundschafter werden wollen bei der Staatssicherheit. Endlich fragt uns mal wer. Ja, wir sind ja auch gute Sozialisten. So Und das ging dann, also das Ende vom Lied ist, dass im, in der Wende 89, im Herbst 89, war von den Akteuren von damals, von 69 niemand dabei. Ja. die waren alle irgendwie im unpolitischen Nirvana hängen geblieben oder wie Franziska Grosser eben im Westen. Ja. Danke. Damit haben wir jetzt noch mal ein paar Eindrücke von 68 in, äh, im Ostdeutschland, aus Berlin mitbekommen. Uwe Sonnenberg. Ja, dann nutze ich die Gelegenheit, noch mal 68 oder ein paar Jahre davor rüberzugehen nach Westdeutschland. Ganz am Anfang, Herr Wolf, hatten Sie erwähnt, dass es diese Aufrufe gab und sogar auch praktische Hilfe für desertierende GIs nach Schweden. Waren es jetzt wirklich bloß eine Handvoll mit 20er Studenten, die da involviert waren? Eine fixe Idee, wir machen das jetzt mal. Und Also als erste Frage und zweitens, gibt es da irgendwie eine Aufstellung, wie viele Leute tatsächlich nach Schweden gerettet werden konnten? Nein, das war nicht nur eine Sache von ein paar Leuten, sondern das war ein Projekt, und eine Kampagne vom SDS. Der SDS hat äh, Geld gesammelt für die vietnamesische Befreiungsfront und hat äh, diese Kampagne äh, bei den GIs in den Kneipen von den GIs und so weiter organisiert. Äh, wir wissen es natürlich nicht genau, aber allein was unmittelbar äh, betreut wurde und nach Schweden ging, es waren Tausende. Tausende. Äh, die Bundesanwaltschaft, die unsere Telefone abgehört hat und uns kontrolliert hat, die müssten es natürlich genau wissen, aber die werden es uns nicht sagen. Gut, vielen Dank. Vielen Dank für die Beiträge. Möchtet ihr abschließend noch was sagen? Nee? Ich wünsche euch einen schönen Abend. Ähm ich glaube, dieses Jahr wird es sehr, sehr viele äh, Publikationen in, in Medien und Veranstaltungen geben zum Thema 68. Ich halte es wirklich für wichtig, ähm, dass man versucht, diese Beschreibung von 68 als eine Freakshow, die dann teilweise in ähm, irgendwelchen nationalistischen ähm, oder andere problematischen ähm, Tendenzen ausgefasert ist, äh, zu beschreiben, dass man dem was entgegenhält und dass man wirklich versucht nochmal zu schauen, was war damals eigentlich der Impuls für diese Revolte und äh, ich glaube, äh, es war eben äh, tatsächlich, wie ich eingangs sagte, eine globale äh, Revolte, das ist sehr wichtig, eine internationalistische Revolte und es gab sehr, sehr gute Gründe damals auf die Straße zu gehen und man sollte da jetzt nicht äh, sich im Nachhinein zu sehr in die Suppe spucken lassen, auch wenn es natürlich äh, in der Folge manche problematischen Protagonisten gab, die aus 68 hervorgegangen sind, aber das sollte nicht dazu dienen, die ganze Bewegung zu delegitimieren. Und um die Kurve jetzt dann doch nochmal rund zu machen, zurück zum Vietnamkongress. Ähm, Sie sind im Foyer an der Ausstellung 50 Jahre TED-Offensive vorbeigelaufen. Dort werden Originalplakate der internationalen Solidarität mit dem Vietnamkrieg gezeigt und anders als auf dem Flyer zur Ausstellung dargestellt, ist die sogar nicht nur bis 22. Februar, sondern sogar noch bis Mitte, Ende März. Zu sehen. Sie haben also noch Gelegenheit, sich das bis 5. März. Bis 5. März ähm, Sie haben also noch Gelegenheit, sich das anzuschauen. Außerdem noch mal der Hinweis, dass Sie sich vielleicht beim Rausgehen noch einmal in die Teilnehmerinnenliste eintragen, falls Sie das noch nicht getan haben. Da bedanke ich mich ganz herzlich bei Ihnen beiden, KD Wolf, Boris Kanzleiter und bei Ihnen für das interessante Gespräch und wünsche einen schönen Abend. Und Sie könnten auch meine neuen Prospekte mitnehmen. Vielen Dank.